Und Individualität äh, zu dem, was äh, andere dann mit dem dann treiben können, die ist also ziemlich krass. Also, das ist jedenfalls bei mir, also oft so. Das ist ja nicht nur so bei Kunst, sondern auch irgendwie beim Denken und auch in der Pädagogik oder so, nicht? Also, dass ich dann plötzlich da stehe und denke: Oh Gott, wenn jetzt ein Kollege zugeguckt hätte oder so, nicht? Und äh, dann merke ich aber, nein, es war gut und es war authentisch und. Da gibt es eben Momente, Kriterien, mit denen ich das innerlich entscheiden kann, aber manchmal auch nicht. Danke. Für dich dann, ja. Für mich. Ne? Kann also. jetzt jemand mal nochmal auch mit aufzeichnen, bitte? Das also zeichnet doch auf. Jürgen ja, zeichnet den Anruf auf. Okay. ich habe eben äh, ja. an und abgestellt, aus Versehen. Ähm, nee. Und ich ähm, wollte da einfach nur kurz was sagen. Ja. Ist es okay, dann ist es nicht so ganz chronologisch, aber dann haben wir eben zwei Teile und dann ist auch gut. Ja, also du bist als Aufzeichnerin hier, hier niedergelegt, aufgeschrieben. Ja, das ich wollte noch das, äh, äh, den, den äh, Agendamacher kurz weiter zu Ende machen. Äh, ja. Also dann, Also, wir waren eben bei Kunstlust, also Lunst. Wunst und munst sozusagen oder ganz irre kussend und so. Und jetzt aber kommt dieses Ich bin kein Künstler. Also es das, das gibt so eine Genanz. Äh, Was oder ist prinzipielle denn Genanz? Das, das, den Begriff kenne ich gar nicht. Genanz. Dass mich sie geniert. <lacht> so, vom Genieren. Oh je. Ja. Ja. So, also, also es kann natürlich Fishing for Compliments, sich zieren sein und so. Das meine ich jetzt nicht, sondern es ist eben, dass man vermeidet, sich als Künstler zu bezeichnen, selbst vor anderen Künstlern oder dass man das prinzipiell ablehnt, nicht? sich mhm. Äh, zu, zu bekünstlern sozusagen, und äh, das, äh, da bin ich auch, äh, ich finde das ein interessantes Thema, wo da die inneren Widerstände oder die die Antriebe sind, äh, das sein zu lassen. Es ne? ist ja ganz einfach, in dem Moment, wo man dich mit einer Marke verbindet, also wo man dich markiert, ne? ja. negiert man dich ja auch. Das, hab, das ist einfach, höre auch ein Zitat von Kirky gab Mhm. Einfach ganz einfach. In dem Moment, wo man dich definiert oder zuordnet irgendeiner Marke, negiert man natürlich alles andere, was du auch noch bist. Und es ist halt immer minder und dadurch bist du angegriffen und selbst als Subjekt eigentlich ja nicht ausgeschaltet. Man hat dich ja in die Subjektivität gebannt. Ne? Du bist dann praktisch eine objektive Struktur der Subjektivität, die man kennt, wiedererkennt und mit dir verbindet. Deswegen kann man ja auch kein Künstler sein. Deswegen ist halt gerade dieses Künstlersein auch das Treiben, was du nachher angesprochen hast. Also dass nachdem du dein Moment gehabt hast, dein Schaffen, deine Kreativität in der magischen Welt unter Wasser, die wir alle lieben und auch für uns natürlich bewahren und auch vermitteln wollen, das ist alles Schöne der Kunst dann. Aber dieses Kunst erstmal erstmals dann natürlich, wenn du dann hochkommst und dann die anderen plötzlich reinkommen und die dann was damit treiben. Und eins dieses Treibens ist halt es, in die sparte Kunst zu stecken. Ja, aber ja. ich meine, dieses Abtauchen und auch. Dieses Abtauchen, dieses Auftauchen, das kann jeder empfinden. Und äh, äh, ja, äh, wenn, wenn, wenn er in seinem, in seinem Kunstprozess... Äh, wer, wer, wer sagt nachher, dass es, dass es Kunst ist? Und äh, äh, wer bestimmt es? ist es berechtigt, dass... Äh, es gibt so viele Künstler, die, äh, die nicht anerkannt wurden in der Vergangenheit, und, und heute äh, sind es die mega wahnsinnig super -Künstler, die äh, ja, deren Werke Millionen ein, äh, einbringen. Also deswegen habe ich auch gesagt, äh, äh, Kunst ist relativ. Ich weiß nicht, Gott, ob du das vielleicht irgendwie missverstanden hast, da meine Aussage. Also äh, Kunst heute ist, es ist nicht ist relativ. Nee. Also es ist relativ in der Realität. Es sollte natürlich nicht so sein. Das ist das Ding, also man, man will ja nicht, dass es ist völlig egal, ob man irgendwann mal berühmt ist oder nicht berühmt ist, nur jetzt spreche ja in der Idealität, die jeder in seinem Herzen für wahr findet. Es ist egal, was die Leute darüber meinen oder ob man jetzt berühmt ist oder nicht berühmt ist oder ob man Recht hat oder nicht Recht hat. Es geht darum, das Schöne und die Liebe und die Freude an der Kunst mitzuteilen und das natürlich auch mit Können und mit Wissen und mit sehr viel Arbeit, die dahinter steckt und mit sehr viel Herzblut. Und wenn man dann sowas sagt wie Kunst ist relativ, dann heißt es, selbst dein Herzblut und deine Arbeit und deine Liebe und deine Hingabe ne, ist praktisch in genau auf dem gleichen Level wie mit jemandem, der sich denkt, cool, wenn ich hier titten mal, kann ich mehr Cola verkaufen. Nämlich, es gibt ja Leute, die empfinden irgendwie dieses Marketing für die Cola ja genauso als Kunst und irgendwie ist ja eigentlich alles relativ. Nee, sorry, das ist grundsätzlich falsch und es ist auch... Also es überhaupt ist die, dann ist, die bewertung, dann, ist es, dann ist die bewertung relativ die bewertung, die bewertung ist völlig relativ bewertung ist nicht nur relativ auch schon wieder nicht relativ es ist böse weil es relativ ist ne? also es ist negativ weil es relativ ist die also bewertung die relativistisch fungiert ist negativ als solche wenn man dann sollte man da auch tatsächlich was damit zu tun haben. So beteiligt sein, investiert sein. Ne? Ich äh, gehe noch mal zu diesem, äh, äh, der Weigerung, äh, sich als Künstler zu bezeichnen. Und dann hat man eben die Kunst als Label. Und äh, das ist so eine Art Enge. Und wie man bei verschiedensten Künstlern sehen kann, ist also diese Beschränkung auf eine Enge eben... Engen sind oft Durchgänge zu äh, sehr weiten großen Feldern, also unendlichen Feldern. Nicht? Also sogar Leuten, die Leute, die die ganze Zeit Zahlen schreiben und zwar immer hintereinander und von eins bis unendlich zählen und das ihr Leben lang machen. Nicht? Das ist ja ein unglaublich enges äh, äh, Paradigma, was der sich da gewählt hat. Äh, und äh, da gibt es eben diverse äh, Künstler, die sich also derartig äh, rigide Regeln gesetzt haben. Und äh, für mich ist einfach dieser, diese Schublade Kunst eben ein Durchgang, wo ich, wo ich sagen kann, also ja gut, als Konzeptionalist habe ich nachher alle Richtungen frei, ich kann machen, was ich will, äh, zu jeder Situation, in jeder Technik, in jedem. Das ist mir alles äh, durch das jeweils äh, angestrebte Projekt äh, äh, äh, gegeben oder frei, kann ich, kann ich äh, frei einrichten. Und diese, äh, und diese Freiheit, die ist wie das Wort Freiheit. Also es ist natürlich, Freiheit gäbe es nicht, sagt man, aber irgendwie kann man sie trotzdem äh, in Anspruch nehmen. Und das finde ich im Bereich Kunst für mich jedenfalls sehr äh, deutlich. Nicht? Und ich äh, liebe das deswegen, also durch diese Tür zu gehen. Nicht? Das äh, ist dann, ja, also diese, diese, diese Vernutzanwendung dieser Tür äh, als äh, Symbol, ist was anderes, als wenn man wirklich durchgeht, ja. so würde ich sagen. Also das, äh, man kann das Kunstlabel dann eben auch mal so, mal so handhaben. Aber äh, wenn man durchgeht, ist es eben überhaupt nicht mehr egal. Und dann kommen die Wertungen, nicht? weil man dann tatsächlich aus, aus dieser Perspektive, wenn man durch die Tür durch ist, eben schon Unterschiede erkennt. Ja. Nicht? Also wo, wohin dann, dann die diese Wertung, die bestimmt dich ja, mit denen musst du ja leben, weil du meinst, wenn man einmal durch ist, dann ist es plötzlich nicht mehr egal, also wenn man investiert ist. Das hat mich ja. auch was anderes auch gebracht, was auch oft passiert, ne? nicht nur dieses, ob man Künstler ist, sondern ob man Künstler werden soll, das passiert ja mir auch oft, weil dann Jüngere vor allem jetzt zu mir kommen, dann die mit der Schule sind, fragen, wer ist der Sinn, was sie tun und meine allererste Frage, die dann ist immer irgendwie, gibt es noch andere Alternativen, also schwankst du mit dir so, soll ich Künstler werden oder? Ne? Oder kann ich mir das trauen oder sollte ich doch? Ne? Irgendwie, dann ist immer oft dann diesen, so ein alternativer Plan, der vernünftige Plan, den auch oft die Eltern sagen. Eigentlich bin ich ja auch ganz interessiert in Motoren und Autos, dann mache ich irgendwie hier den irgendwie Maschinenbauer. Ne? Aber ich habe ja auch irgendwie immer gezeichnet und war ein Träumer. Und ich, hab, ich hab meine erste Liebe, der war damit verbunden und mein Herz strebt eigentlich dahin. Kann ich mir das leisten? Es tut mir leid, dass ich jetzt Herzen breche, wenn dann noch die Alternative ist, ist mein Ratschlag nein. Nämlich, das liegt jetzt nicht daran, das liegt einfach an der Realität. Wenn du das dann nachher machst, dann wirst du immer die Alternative haben. Und die wird immer in deinem Nacken schweben und die wird dich immer piesacken und machen. Das heißt, du wirst niemals an den Moment kommen of no return. Du wirst immer einen Moment of return haben. Und wenn du diesen Moment of no return nicht hast, dann hast du Probleme, irgendwie auch innerhalb diesem Prozess, diese Kunst, die du, die, du, die du eingetreten bist, zu finden. Es ist ja ein harter Markt. Es ist ein Markt und das meine ich nicht nur finanziell, auch personell. Ne? Also das ist auch wichtig, dass man sieht, was andere tun, wie ich dazu stehe, ob ich von denen was lernen kann, ergo die besser sind in einem gewissen Bereich. Das meine ich gar nicht egoistisch, Sinne der ist ein Besserer als ich, sondern mhm. kann vielleicht schon was, was ich nicht kann. Kann besser zeichnen als ich. So. Und mit diesen, diesen ganzen Dingen. Ja. Aber das Besser ist ja dann genau der, der Knackpunkt. In dem Moment, wo ich, ich zugebe, dass der andere besser zeichnen kann als ich, habe ich ja im Grunde schon äh, sozusagen meine Aufgabe verpasst, eben rauszufinden, was mein Besseres ist, also das, was für was mein Zeichnen ist. Und ich finde genau diese Treppchen, diese Versportung unserer Gesellschaft, äh, die die die finde ich grau, grauenerregend, dass also äh, im Grunde äh, immer wieder im Grunde äh, hier, äh, äh, also Gesang, also Sängerwettstreite und äh, äh, Künstler äh, sogar werden also in Ranglisten unterteilt und so weiter. Nicht das äh, äh, finde ich finde ich katastrophal. So war ich auch schon auf die Sendung. Germany's Next Painter. Hey, so. <lacht> <Not> Germany's <lacht> Next... Ja, Super kann, Painter muss das heißen. Also... Es gibt, es gibt Aber das zum Beispiel der immer Moment, wo ich merke, dass jemand besser ist. Also, ich, Entschuldigung, das kurz auszuhören ist für mich kein kritischer Moment, sondern im Gegenteil eigentlich inzwischen ein Moment höchster Freude. Also auch etwas, was ich suche jetzt nach einer Weile, wo ich... Am Anfang gab es noch ganz viele Sachen, wo jemand besser war. Da kann ich das nämlich lernen. Sich, warum ist der besser? Was kann der? Dann kann ich üben und lernen und das auch erreichen wollen. Und weil das schwierig ist, braucht man halt auch einen gewissen Fanatismus, um das überhaupt zu können. Ne? Also ja, Okay, stimmt, das mache ich auch. Also ich äh, sehe natürlich äh, überall Möglichkeiten und äh, äh, springe darauf an, dass jemand da etwas hat, was ich äh, vielleicht auch gebrauchen könnte. Ja, Aber es genau. ist bei mir nie mit dieser äh, Erheben zum Besseren, sondern das ist für mich eben, aha, interessant. Das ist das gibt nicht? Ja, also, nicht. toll, dass sie das, das nicht ne? genau. Neugierde auch. Dieses, ja, ja, ja, genau. Mir eine Welt, die ich noch nicht kenne, gibt mir ein, eine Aussage, die ich noch nicht verstehe. Dann bin ich in meinem Element. Dann genau. Ich das herausfinden, durch diese Brille schauen können. Ne? Also teilweise was, lasse ich sowas wie äh, äh, nicht, nicht, nicht, nicht äh, Konkurrenz, sondern äh, wie heißt das? Äh, wenn Freunde untereinander wetteifern. Wetter, also Wetteifern finde ich teilweise wunderbar. Nicht? Das ist sozusagen so, wie man sich gegenseitig steigern kann. Hm. Na, das finde ich super. Und so. Genau, da sind wir ja auch bei dem Moment, vorher war das nämlich wirklich so, dass jeder für sich gesprochen hat. Jetzt sind wir wirklich in diesem kollektiven Moment. Mhm. Und eben, also mir fällt das auf, seitdem ich diesen Kunsttalk mache, erlebe ich wie so, äh, so eine kollektive Recherche, also so ein kollektives Suchen. Man bringt irgendwas zusammen und ich finde das äußerst künstlerisch. Mhm. Ja. Also, also ich bin ja überhaupt nicht die Poetin. Ich kann zum Beispiel auch überhaupt nicht singen, obwohl ich das gerne höre und gerne lese und mir auch gerne Musik höre. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, einen Song zu schreiben und zu singen. Aber, ich aber dachte, das ist ja so ein enges Begriff, enger Begriff von singen. Also im Grunde jede stimmliche Äußerung kann als Gesang, jede Körperbewegung und Regung als Tanz, jede jede visuelle Spur als Gemälde oder was auch immer gesehen werden. Also das ist ja gerade der Witz in der Entgrenzung der, der Kunst, dass man also solche... So, so etwas äh, sein lassen kann, ne? also genau. sich danach orientieren, äh, äh, die Musiker machen das natürlich gerne wegen ihrem Markt, aber die, dass, dass man sagt, also äh, das Fehlspiel auf der Gitarre führt in neue Musiken, so und oh. dann immer weiter, Nicht, dass man eben nicht äh, nach dem Modell sucht, dem man sich anpasst, sondern im Gegenteil. Nicht? Also. Es ist interessant, dass du das, diese Parallele zu Vielleicht stimmt es tatsächlich. Vielleicht bin ich auch irgendwie in der Malerei musisch herangegangen. Nämlich wenn ich jemanden irgendwie in dem, auf der Gitarre ist es so, wenn ich nur Strumming spielen kann, ne? das ist mal ganz simpel. Und ich sehe jemanden, der kann Picking spielen, dann ist das Ding nicht oh Scheiße, ich habe verloren. Der kann was, was ich nicht kann. Sondern okay, da muss ich halt Picking lernen. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich nachher genau gleich spiele wie der. Ich verwende nur die gleiche Technik. Irgendwie in der Kunst ist es dann auch bei mir ähnlich gewesen. Ich habe zum Beispiel ein Trip-Painting gesehen als allererstes, dann habe ich das gelernt, wo ich das konnte, war das fertig, konnte ich es verwenden. Ich sage immer, es ist wie eine Palette, eine Farbe in einer Palette. Dann habe ich angefangen mit Zeichnen und Aquarellen und habe dann den Unterschied zwischen ähm, Acryl- oder Ölmalerei, wo es darum geht, Flächen zu füllen, und Aqu Aquarellmalerei, <kühn> wo es jetzt bei den meisten, jedenfalls ist es natürlich auch nicht dominant, totalitär, darum geht, welche, welche Flächen man freilässt. Ne? Das ist so also das erste, was man sagt eigentlich, so Einführung in bla bla bla. In Ölmalerei geht es darum, was man füllt und in der Aquarell und in der Zeichnung geht es darum, was man freilässt, also was man nicht gemalt. So. Und dann habe ich Zeichnen gelernt. Und dann, wo ich das fertig war, der war das auch fertig. Und dann, wo es bei mir immer interessant wurde, wie ich dann zum Beispiel dann ich war und nicht nur gelernt habe, sondern es auch angewendet war, waren dann auch diese Sachen. Wie kann ich denn das jetzt verbinden? Wenn ich die Musik wieder bringen kann, okay, ich habe eine Bridge, in, eine Hookline, also einen Übergang und einen Refrain. Vielleicht wäre das cool, wenn ich in dem Übergang so ein bisschen Picking mache, ne? aber dann in dem Refrain so richtig ein Upstrum. Dann ist das plötzlich wieder eins, aber verbindet es? Wie ist das in der Malerei? Wenn ich erstmal irgendwie eine Oberflächenstruktur aus Farbe und verschiedenen Dynamiken und Kontrasten bild aus mit Strip Painting, ne? aber dann darin rangehen und versuche dann zeichnerisch dann wieder weiße Flächen zu bilden, darin und dann zeichnerisch den Ganzen wieder herstellen, dann hast du das wieder. Und dann kannst du da vielleicht wieder mit einer anderen Technik. Das, weiß ich, ich meine, das ist sehr viel, wie ich arbeite, natürlich. Ja. Ich fand es interessant wegen dem Vergleich zur Musik, vielleicht arbeite ich ja auch so gar nicht auch Musiker war, bevor ich angefangen habe zu ja, Also Arik schreibt gerade, Musik neue Musik braucht neue Tools, keine falschen Töne. Da, äh, <lacht> das, das hört sich so grandios an, aber es ist, nein. <lacht> ich, äh, ich finde, dass, die, dass äh, ich falsche Töne das durch Idee die Umgebung du entstehen. Also ich, ich habe zum Beispiel größere Klangimprovisationen äh, äh, gemacht und dann hat man bestimmte Sache vor, also einen greift nach einem Klangerzeuger, der da rumliegt nicht? und äh, währenddessen fällt einem der Gong um. Und jetzt kommt es darauf an, dass also diesen erschütternden Klang, der da also meinetwegen mitten in eine, eine, eine leise äh, Sequenz äh, hineinbricht, dass die anderen darauf reagieren. Dass man nicht so tut, als wäre es nicht passiert, sondern dass das also im Grunde dann in dem Moment äh, das Weiterspiel beeinflusst. Und schon wirkt es also oder ist es äh, ein, ein äh, äh, wirklich dynamisches oder wirklich integ integraler Bestandteil äh, des, des musikalischen Prozesses. Nicht? Und äh, von daher ist das mit den falschen Tönen eben... Äh, darauf äh, äh, beschränkt, wie, wie, wenn man also einem bestimmten Muster folgt, dann kann innerhalb dieses bestimmten Musters etwas falsch sein. Wenn man diese Muster aber im Grunde locker lässt oder aufgibt, dann nicht mehr. Ja. Aber das ist halt auch, man, man redet jetzt über Musik, da ist es noch prägnanter, hat man ja auch, auch einen historischen Zustand. Ne? Diese ganze Freiheit, die du aussprichst, wo man gemerkt hat, wie viel ursprüngliche Kreativität in den Fehlern steckt, und merkt, dass eigentlich fast alle wirklich große Kreativität aus einem Fehler entspringt. Das ist ja selbst wirklich noch viel tiefer. Sprachentwicklung funktioniert zum Beispiel auch durch Fehler, nicht durch Grammatik, ne, sondern durch Brüche der Fehler. So ändert sich Sprache in ihrer Evolution. Aber das hat man ja festgestellt mit der Moderne. Und vor allem dann hat man das ausgeübt und extrem, diese Freiheit und diese Fehler, und dieses Urintuitive, dass man dann darauf reagiert und es nicht ablehnt was natürlich auch plakativer stimmt, wenn du auf der Bühne stehst, dann hörst du nicht mitten in dem Song auf und sagst, oh sorry, war falsch, ich fang nochmal an. Ne? Du spielst weiter. Das heißt, da sind wir da auch ganz anders. Aber was heute wirklich so ist, was ich merke, dass wenn man diesen Typen, die so frei sind, oder diesem Geist, der so frei ist, dann am Ende dann nochmal Struktur gibt, das als Masse sieht, das Ganze nochmal mal zusammengeht, objektiviert, von außen betrachtet und da dem Ganzen nochmal Form und Struktur und Schliff gibt, ne? dass man sich in diesem Moment dann das vollendete steht. Also dann wieder dieses Integrale, was du auch angesprochen hast, das Intuitive, das Freie, das Arbeiten und Interagieren ja. mit den Fehlern und die Fehler entdecken und ausarbeiten, dass man selbst dieses Produkt dann am Ende dann wieder in Form setzt. Ja, also Gut, Perfektion dann. als Gestaltungselement. Aber ich möchte nochmal, mir fällt die ganze Zeit John Cage ein. Das kennt ihr doch, sein Klavierkonzert. Da geht ja. er auf die Bühne, hebt den Deckel, Neun Minuten dauert das, glaube ich, und schließt wieder den Deckel und spielt nicht einen Klavierton. Pausen, die Stillen, die Leerstellen. Also er streckt dreimal die Hände aus, um Sätze anzudeuten. Und, äh, ich glaube, ich habe das eben genau. ja, macht vielleicht so oder so. Drei das Sekunden. heißt 3,33, also drei Minuten, 33 Sekunden dauert das. Genau, insgesamt, glaube ich, das macht er aber dann dreimal, dann ist es doch neun Minuten. Aber ich weiß das auch nicht mehr genau. Wer ja, im Raum hat es denn mal live gesehen, Finger hoch? Was? Was, äh, Was live gesehen hat, zum die, die paar Minuten. Äh, das, äh, live, an äh, ihn selber persönlich, habe ich leider nicht gesehen. Das, ja, das Stück Ad halt, das aufgeführt. Das Stück, ja, und zwar in New York auf einer Kreuzung. Mhm. Äh, gibt es also einen äh, Film, äh, der das äh, zeigt. Also, es ist äh, absolut beeindruckend, weil, weil sich die Stille, die er lässt, eben sofort füllt. Ja, ja, ja, da geht's ja gerade. Also für mich, ich spreche auch sehr viel davon um die Heiligkeit der Stille, weil er ist so ein plakatives Moment, was man da zeigen kann, wirklich als Arbeit. Es ist konzeptionell natürlich auch sehr interessant, aber auch vor allem gerade das Stück bei all dem Diskurs darum, ob das jetzt absurd ist, ob es Kunst ist oder nicht Kunst oder was auch immer. Es hat einfach eine Qualität, wenn man tatsächlich an dieser Performance oder dieser Aufführung teilnimmt. Das spürt auch jeder. Mhm. Gut, jetzt sind wir bei dem. Ich bin kein Künstler. Jetzt Margrit malte wenigstens im Wohnzimmer. Genau, deswegen habe ich heute extra einen Teppich rausgeholt. Ich habe es hier voll äh, Wohnzimmermäßig eingerichtet. Die Staffelei, das hatte ich, habe ich nicht mehr geschafft, die noch aus dem Atelier herzuschleppen, um jetzt auch hier im Wohnzimmer zu malen. Und ähm, habe mir aber diesen Film angeschaut zu Margrit, fand den ziemlich toll. Und auch anknüpfend zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben, da haben wir ja so ein kurz über Surrealismus gesprochen und äh, dem, dass sich Magritte ja von den Surrealisten wieder auch ganz stark abgegrenzt hat, eben auch durch seine Lebensweise. Urstoff. Mhm. Surrealismus, Urstoff. Ja. Und äh, Breton, übrigens André Breton, einer der Surrealisten, der das Manifest ja auch geschrieben hat, übrigens ein, als er 28 Jahre alt war, ist es auch wieder fast typisch, man redet ja immer von diesen 27- und 28-jährigen Personen, die große Sachen hervorbringen mhm. oder Künstler, die nicht über dieses Alter hinauskommen. Mhm. Äh, bei dem André Breton, der war ja 28-jährig und Medizin, Mediziner, sogar Psychiater, der das dann verfasst hat. Und darum hat sich ja diese Gruppe der Surrealisten gebildet, ich weiß gar nicht aus wem, also Max Ernst war dabei und noch viele andere, auch Frauen. Mhm. Und von denen hat sich dann ja Marguerite wieder ähm, wie distanziert und hat so dieses, ähm, hat der sehr unauffällig gelebt, sehr angepasst, sehr bürgerlich, würden wir sagen, hat sogar im Haushalt geholfen, hat im Wohnzimmer gemalt. Ist es bürgerlich im Haushalt? Sorry. Was, was? Bitte? Ist es bürgerlich, im Haushalt zu helfen? <lacht> das ist eine neue Frage. Keine Ahnung. Ist, es es ist, ist auch kommunistisch, also wenn du so ein bisschen <lacht> eine gute Laune okay, hast, Das, das war ja auch noch so, so ein bisschen marxistisch getriggert, wir sprechen ja jetzt hier so, oh, wir leben ja, sind ja gerade so in den 30er, 40ern, maximal 50er Jahren, ne? also... Im letzten Jahrhundert. Aber ich wollte da gar nicht weiter ausführen. Ich habe hier nur einfach. Ich schaue mal auf dieses Magrib. Malte wenigstens im Wohnzimmer. Ich wollte sagen, dass ich wenigstens schon mal alles bereit gemacht habe. Ich könnte jetzt hier <lacht> auch im Wohnzimmer malen. Also er hat äh, in der Küche tatsächlich auch gemalt. Ach, äh, aber in Sachen Bürger? Hat er, hm? hat er am Herd gemalt? Hat er am Herd gemalt? Das weiß ich nicht. Am Herd äh, ja. darf ich eher nicht. Also. Ich habe ne? hab auf Twitter von Frohmann Verlacht noch äh, was ganz Hübsches gefunden. Ähm, das äh, in, geht darum, äh, in, in, inwieweit man also äh, äh, als Künstler dann doch im Hintergrund irgendwie abgesichert ist, weil eine Erbschaft ansteht oder man tatsächlich in einer Eigentumswohnung lebt und sowas. Ne? Und äh, dann kommt eine sehr schöne differenzierende Äußerung, ein Thread, äh, kann ich mal kurz vorlesen. Äh, also das nur mal am Rande, das ist jetzt so eine Überleitung, weil es eben auch unterschiedlichste Formen von Bürgerlichkeit und kulturellem Risiko gibt. Oh, es gibt ja, ja, sehr oft auch Leute, ja, ja. Marcel, die, die halbwegs Show gut, aber auch sehr gut, unsicher leben. Ich denke mal, wenn man nicht mit 27 oder 28 sich umbringt, weil man sein Werk schon erschaffen hat, dann muss man irgendwie bürgerliche Elemente nehmen, die einen retten. Marcel Duchamp hat gesagt, dass wenn du nicht abgesichert bist, kannst du überhaupt gar keine richtige richtige Kunst machen, weil dann ist immer verfälschte Kunst für Auftraggeber und du verknechtest dich für irgendwas, aber du kannst keine, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, wahre Kunst machen, wenn du nicht irgendwo deine Existenz minimalst abgesichert hast. Und er hat das ja auch sehr geschickt gemacht. Ähm, durch eine ganz, ganz klare bürgerliche Heirat. Der hat das, auch, hat das auch gar nicht verheimlicht, dass er da so eine reiche industrielle Tochter geheiratet hat, um hm. sich halt finanziell abzusichern, und um weiterhin Schach zu spielen und seine großen Werke äh, zu entwickeln. Ich hat mein, finde, mein Vater hat mir immer gesagt. Er hat gesagt, ich soll mir eine reiche Tante suchen und die heiraten. Ich habe gesagt, <lacht> brauche ich nicht, schaffe ich schaue mich selber. Hat mein Papa das aber auch immer gesagt. Ich glaube, das sagt jeder Papa. Ich zum Beispiel habe mir tatsächlich eine Eigentumswohnung gekauft. Also nicht nur bekommen, ich habe sie mir gekauft, das ist auch entschieden, ne? Also ich habe, das war ganz bra simpel bei mir, die Frage, was brauche ich, dass es funktioniert. Nämlich, es hat nicht funktioniert. Die Antwort war irgendwie, wenn die Rechnungen weg sind und wenn alles Geld, was ich auf der Hand hatte, ich verwenden kann, geht es mir eigentlich ganz gut. Die Rechnungen haben immer am Ende den Scheiß, Es geht glaube ich jedem so heutzutage, es sind die Rechnungen, die das Problem sind. Und dann, ja, das Resultat war, keine Miete mehr zahlen müssen, kein Strom, kein Wasser. Aber was unterscheidet das denn wirklich? Also früher hieß das immer so, wenn man Soziologie studiert oder irgendeine Geisteswissenschaft, ist das ähnlich, weil man studiert ja nicht für einen bestimmten Beruf oder sonst irgendwas, man studiert ein Fach. Aber die haben doch mit den gleichen existenziellen hm. Nöten zu kämpfen. Oder Ich ja nicht... noch mehr, die haben ja nicht direktes Produkt. Ne? Genau, also, also von daher finde ich immer, warum wird das denn so, so stark stabilisiert bei Leuten, die Kunst machen. Damit ist das viel mehr assoziiert als mit irgendwelchen anderen Themen. Also das ist ja wirklich dieses ganz dummbatzige, alltägliche Ding. So die Typen, die Kunst machen, die kichert man immer aus, weil irgendwie... Sie haben Sachen, die nicht praktisch sind. Guck mal, ich verkaufe Äpfel, die kann man brauchen oder ich baue ein Auto, da kann man mitfahren aber du denkst, du bist was Besonderes und sollst irgendwie deinen privaten Scheiß verkaufen. Ne? Und dann guckt man immer darauf, ob es auch funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, ah, okay, von mir aus, dann fängt man an mit ein bisschen neidisch sein oder vorzuwerfen, dass der arrogant wäre oder sowas. Das ist dann die andere Seite. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man ja immer ganz einfach irgendwie kichern und rummachen. Das hat ja schon Epictet zu den Philosophen gesagt, das gilt mit den Künstlern genauso. Philosophie ist ja auch eine Kunstform. Ne? Willst du Philosoph sein, mach dich darauf gefasst, dass man sich über dich lustig macht. Ja, und wir leben ja alle hier in katakomben sein. Was gibt's für Sachen, um Leute lustig zu machen so richtig? Das ist einmal das Geld und natürlich das Sex. Aber was das ist doch heute, das ist doch heute die drei Themen, über die man sich angeblich unterhält, sind Essen. Sex und Sport. Also, das ist doch nichts, ist doch ganz normal. Das ist doch nicht irgendwie jetzt speziell für die Künstlerriege. War nicht der Künstler, Künstler mal der das exemplarisch das Leidende? Ja. Der exemplarisch Leidende, das stimmt schon. Genau. Der Zweifelnde, dachte ich eher. Der Zweifelnde, der nicht, der, der unter dem Zweifel Leidende, das passt schon. Mhm. Aber ich denke mal, mein Künstler int intensiviert sich sehr auch, auch, ne? du nimmst ja auch irgendwie Künstler in der Person und der Gesellschaft, die auch irgendwie die Gesellschaft definieren und weiterentwickeln und so praktisch an der Speerspitze der Kreativität und der Stolz einer Gesellschaft, so das, diesen Begriff der Seele auch tatsächlich real zu füllen. Irgendwie ja, das acht, ist ja schon wieder Avantgarde. Also ich, ich sehe mich inzwischen in so ein Hefeteich, der aufgibt. Also äh, an jeder die Stelle Sauertal, expandiert er. Das heißt Sauertal also. Kann. Was? Möchtest du meinen Sauerteig haben? Ich habe zwei Kulturen, ich kann man ein bisschen <lacht> abgeben. Sagt sie immer, ich habe zwei Sauerteigkulturen. Ich habe zwei. billige Chabatti, aber das wissen selbst die Leute nicht mal, wie man Chabatti backt. Irgendwie. Die gehen lieber in Aber dieses den Aufblähen, den Aufblähen dieses äh, Teiges, Teiges nicht? das äh, ja. ist ja im Grunde. Äh, vektorfrei, weil also im Grunde an jeder Stelle ist es sozusagen in alle Richtungen am expandieren. Das ist so wie, wie äh, das Weltall auch, nicht? dass also im Grunde die Raumzeit expandiert. Und das heißt also, man, man kann diesen Avantgarde-Vektor gar nicht mehr ausspielen, nicht? weil jede Richtung. Wir sind Richtung hier doch voll wäre, Also bitte, wir reiten doch voraus. Ja. Ja, weil jeder in eine andere Richtung voraus. <lacht> Ich das kann war... nicht mehr dazuschalten. Ihr seht mich nicht, gell? Doch, wir sehen dich vorne. Guck mal, da hast, hast du ein Standbild. Ihr seht mich nicht, oder? Ich ja, sehe niemanden als äh, zusätzlich. Ich seh ich als also ich sehe Blasenka, heißt du äh, Blasenka? Blasenka, okay. Lass nochmal bitte. Drauf und kann, ich kann das nicht mehr jetzt äh, aktivieren, also dieses... Standbild, dass, äh, dass, dass ihr mich jetzt wieder seht, so live seht. Ja, Aber ihr hört auf mich auf jeden Fall. Ja. ja. Aber du kannst auf die Kamera drücken, dann wird es wieder aktiviert. Und ich sage nochmal kurz, das ist Glaschenka. Nein, nicht la, je, je. Je. Bla -Tchenka. Bla -Tchenka. Genau, genau. Bla -Tchenka. Bla -Tchenka, danke. Das, äh... Aber man schreibt das mit. Sch. <lacht> Ein Z und mit kleinen v -Bus. Da, das ist, äh, das äh, habe ich mir vorgenommen, das immer mehr zu lernen, welche, äh, slavisch, welcher slawische Name wie gesprochen wird, weil das also aus unterschiedlichsten äh, Gegenden eben immer anders geschrieben und anders gesprochen wird und äh, frage deswegen auch äh, immer betont nach, also Bladjenka. Ja. Okay, danke. Okay. Ja, damit wären wir, wir, wären wir durch dieses wir Ding durch. Und, Nein, wir sind noch gar nicht durch. Wir, wir können noch mal eben kurz, ähm, ich kann noch kurz mal sagen, wer sich denn dafür angemeldet hat noch. Also eine Britta Mallinger, die kenne ich gar nicht. du, ich würde, ja, ähm, Christian Strickler, oh, Ein Ulrich Rabansa. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, bitte nicht. Shit. Zurück. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ja. Ja, jetzt sieht man die. Aber wir sind doch noch nicht durch, oder ist schon 20 Uhr? Nein. Nein. Zehn ah, Minuten. Ich, noch. Wow. Ich hatte nur gesagt, dass die Liste durch ist und ich mich daher aus der Pflicht ah, des äh, Listen sozusagen etwas äh, entferne. Aber all diese äh, Themen sind natürlich äh, weiterhin ich, ich im Spiel. Ich habe noch ich mal eine kurze kurz Frage. Mal, wirklich, ja. Ich habe auch noch eine, äh, eine, ein Thema. Das ist ja. wirklich eine Frage. Ja. Wenn ich hm. wollte nur fragen, ein Z wird, in, ähm, wird dann wie Doppel-J ausgesprochen. Laschenka, oder? Ja, genau. Ja. Aber ich habe auch so Probleme, zum Beispiel hier. Ich liebe das, ist, glaube ich, polnisches oder tschechisches Bier, aber Zyjek. Ja. Das ist Polnisch. Polnisch, Zivziek oder so. Der Typ macht sich immer lustig über mich. Ja, und das ist doch irgendwie weh. Nie ja, alles egal. Ich denke mir, ich hier als Künstler und verbaler Sänger immer irgendwie laute und dann kriege ich nicht mal Zivziek. <lacht> <lacht> Ja, ich möchte auch noch kurz so ein kleines Fazit ziehen zu dem Mann ist mein Künstler, sich lustig machen, Geld, irgendwie kann man den ernst nehmen, wenn er nicht genug Geld macht. Ich kann es zum Beispiel, ich finde es lustig machen und das skeptisch angucken und das kritisieren und herausfordern, finde ich wichtig und bin ich dankbar. Und das ist richtig, nämlich das ist auch Zeichen der Gesellschaft, dass es ihnen wichtig ist, wie der Zustand ihrer Künstler ist und dass sie da penibel sind. Also die wollen dann diesen Konkurrenz und auch irgendwie zu wissen, nee, wenn wir Künstler haben, also das zeigt, dass es wichtig ist, wer Künstler ist und wer nicht. Das ist wichtig, das finde ich auch. Aber das Geld, das hat, da komme ich von einer ganz anderen Frage, ich bin hier ganz subjektiv, ich möchte keine totalitären Wahrheiten aussprechen, subjektiv, subjektiv, da geht es nur um mich gerade eben, wie ich mich fühle. Vom Geld, da stelle ich ganz gerne die Frage, was, also die Foucault'sche Frage, was bedeutet es das eigentlich, dass eine Gesellschaft ihre Künstler irgendwie hier am Hungerbrot dargen, das brotlose Kunst und so, ne? Ja. Was sagt es über eine Gesellschaft aus? Vor allem heutzutage wird es ja immer schlimmer, dass sie ihren Künstler das Leben nicht nur schwierig, sondern unmöglich macht. Oft, so geht es halt ja den Großteil, das darf man nicht vergessen. Ne? 95 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr, aller Künstler sind nicht in der Lage durch ihre Arbeit oder ihre Seele, die sie geben, ihre Investition in diese Gesellschaft zu leben. Die würde ich viel gerne irgendwie zwölf Stunden harter... Ego-Kritik aussetzen und sie kräftig lustig machen und alle ihre Arbeiten zerreißen und ihnen sagen, wie schlecht sie sind, dass sie gar nichts können und dass alle vor ihnen jemals besser waren und dass irgendwie nichts an dem Originell ist und schon mal gemacht wurde. Das alles. Bitte zwölf Stunden am Tag. Gut, das soll einer aushalten und auch daraus Kraft schöpfen und den Willen irgendwie dem auch gerecht zu werden. Nämlich nur so durch diesen Fanatismus, diese Stärke entsteht auch große Kunst. Ne? Aber bitte sorgt doch dafür, dass die, wenn sie sich dem auch aussetzen, ne? Und nicht wegrennen und Elektrotechniker werden, dass sie dann trotzdem noch irgendwie sich einmal die Woche Fleisch leisten können und gute Suppe mit einem richtigen Brot. Also nicht einem rebe scheiß glutenpaste paste bringt dich um Brot, obwohl sie eigentlich wissen, dass das Essen im Bioladen ihnen gut tut, wie es sollte. Aber sie wissen auch, diese Gesellschaft gesteht ihnen, also gesteht ihnen nur vergiftetes Essen zu. Das ist auch so eine Aussage. Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Ja, aber wir wollen jetzt nicht ideologisch werden, ne? Nee, aber das wollte ich ein Fazit. Ich bin doch hier. Okay. In dem oh, cool. der Fazit immer. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. So, das war jetzt nur subjektiv. Und und bei dem einen, bei dem einen äh, entsteht durch Druck vielleicht äh, eine große Kreativität und, und, und äh, ja, entsteht durch den Grund, äh, durch den, hast du ja gesagt, große Kunst. Durch den, Das ist ja, äh, ein Existenz, äh, ja eine Existenzfrage und, und eine Bedrohung, äh, wenn ich mir nichts mehr leisten kann, wenn ich mir mein Essen nicht mehr leisten kann und daraus entsteht dann äh, äh, große Kunst. Das war ja vorher äh, kurz so eine, so eine Aussage. Das ist also das, was ich in Zweifel ziehe. Es geht dann nicht darum, auch. dass man dummert, ja. sondern es geht darum, dass man sich selbst kritisiert und seine Existenzberechtigung, also nicht in der Existenzberechtigung kann ich essen, sondern darf ich... Das, was ich hier tue alltäglich, ist es okay, nämlich bei dem, was man tut, geht es ja nicht darum, was ich selber sein will oder wie ich ich will, sondern ob das sinnvoll ist. Wir sind ja Herden, kollektiv, ne? wir leben genau. ja als Menschheit, auch wenn wir heute jetzt postmodern sind und alle völlig subjektiviert, aber es geht bei Arbeit, Beruf, Berufung darum, was gebe ich, was ich. Irgendwie, ja, was gebe ich zurück an die Gesellschaft und nicht, was möchte ich sein? Und da finde ich es okay und extrem wichtig, vor allem bei sowas Abgefahrenen, wo es nur ganz wenige geben soll und kann. Also jetzt in, in, jedenfalls auf dem, in gewissen wichtigen Entscheidungspunkten. Ne. Es ist Es okay und wichtig, dass man da kritisch ist und sich selbst in Frage sieht und es unangenehm ist. Aber nicht hungern. Hungern hat damit gar nichts zu tun. Hungern, wenn du hungerst, dann machst du keine Kunst. Dann wühlst du in Mülleimer. Oh, das würde ich aber so jetzt gar nicht sagen. Natürlich, wenn ich Hunger habe und kein Geld, ist dir noch nie passiert, dann gehst du Damstern. Was mache, gehst du? Dumpstern mache ich inzwischen schon aus Prinzip. Also wenn ich nicht selber backe oder richtig gutes Brot vom Demeter kaufe, dann hole ich mir das abends am 9, weiß ich gar nicht, gehe ich selber nicht mehr hin. Ich gehe jetzt zum nächsten besetzten Haus der Braunschweiger Straße. Ne? Die holen die immer ab, die Sachen, die weggeworfen werden. Die machen den Mülleimer auf und holen die ganzen Brote weg. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Auch mein Fleisch ist entweder weggeworfenes ne, oder halt wirklich moralisch vertretbares, freie, nicht mal eingehen. also wir haben ja in Demeter Dorf, Bodowind, da habe ich auch mal gelebt für eine Woche, also ich kenne die Tiere, ich weiß, wie es da aussieht. Wenn ich mir Fleisch kaufe, hole ich Fleisch von da, aber wenn mir jemand wegwerft, Fleisch gibt und sagt, guck mal, wenn du das nicht ess, isst, dann ist das umsonst gestorben, dann esse ich es auch, da bin ich so der konservative Bauer. Ich möchte jetzt aber nicht das Thema Veganismus oder Vegetarismus, bin ich ja auch nicht, Ich möchte es lieber gerne mal umdrehen. Ich glaube, es hat sehr viel mit Offenheit zu tun. Und wenn man eigentlich für alles offen ist, sagen ja die Leute, sage ich jetzt mal, so eine Gegenposition, vielleicht ist man eben auch nicht ganz dicht. Hm. Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein, genau. <lacht> das ne, gab's irgendwie so, gibt es so, ne? Da sind wir wieder bei denen, ne? Ja. Aber wird doch Flexibilität man, gefordert, nicht nur bei den Künstlern, das ist doch ja die Zukunft. Wir sind jetzt alle wahnsinnig flexibel. Genau. No. Oder, oder nicht? Gan, für sieben ganz viel. Wir machen gehen ganz viel in Sandkasten und sieben. Mhm. Aber ich denke, wenn, wenn, wenn man ganz für sich ist und zum Beispiel nicht in irgendwelchen äh, Künstlergruppen, oder also das ist meine Einstellung, also ich... Also ich kann zum Beispiel, ich, ich muss nur mich sein, ich kann nicht äh, in, in irgendwelchen Gruppen oder so sein, weil das stört mich dann einfach in meinem Prozess. wenn, wenn ich, äh, Also ich bin lieber für mich ganz alleine. Und ich denke mal, äh, diese, diese Künstlergruppen, wenn Künstler in Künstlergruppen sind, dann äh, unterstehen sie ja auch einem gewissen Einfluss von dieser Gruppe, von den verschiedenen Leuten. Also, die befruchten sich ja gegenseitig. Das wurde ja vorher auch schon äh, gesagt. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was mich in meinem kreativen äh, Prozess stören würde. Ja, ich arbeite auch nicht in Gruppen. Also, ich äh, habe, habe witzigerweise gruppenkompatible äh, äh, äh, Methodiken ausgearbeitet, also unter anderem meine Pattern-Geschichten, aber die, äh, die zu entwickeln, waren einsam. Nicht? So, und äh, ich kann auch nicht äh, sozusagen, oh, wir gehen jetzt alle mal in das Haus und werden jetzt kreativ oder irgendwie sowas, das äh, kann ich überhaupt nicht. Also ähm, ich bin, bin auch, äh, äh, weil, weil ich unheimlich vielfältige, seltsame Reaktionen dann an mir habe und die ich, äh, wenn da jemand zuguckt oder dabei ist, äh, wird, das, wird das schwierig. Aber ja. andererseits, wie jetzt hier, also ich kann wohl unter Leuten sein und dann also sprachlich zum Beispiel total äh, Locker und kreativ werden und äh, immer neue Entdeckungen machen und so. Also, es geht schon, aber wenn ich es mir so jetzt vorhabe, vor ich möchte jetzt mein Venus-Gardening zu Ende machen oder neue neue Elemente dazu entwickeln, äh, dann ist also so wichtig, dass ich das konzentriert zwischen dem entstehenden Ding da und mir äh, ausmache, nicht? Das, äh, äh, und, und da, da finde ich auch, die, dann fühle ich mich betatscht sozusagen, wenn ich dann fünf, sechs andere Leute habe, auf die ich kreativ reagieren soll. Ne, so. Und äh, andererseits witzigerweise bei, bei Musikimprovisationen geht es. Ne, da äh, da geht es eigenartigerweise. Ja. Er, hat uns bei nicht, <lacht> nicht. Ja. er hat uns gar nicht mir ja, also, hat ist... noch gar nichts gesagt. Wir haben noch zwei Minuten. Wir haben noch warum, auch noch ein bist, warum bist ja. du Künstlerin? Oder bist du? Laschenka? Ja, du hast doch nicht gesagt. Wir haben noch eine ja. Minute, die letzte Minute an dich. Warum Künstlerin? Keine Ahnung. Super! <lacht> Keine Ahnung. Ich habe 20 Jahre Kunst gemacht, Ausstellungen gehabt, aber ich habe nie gedacht, dass ich Künstlerin bin. Als mit 45 Malte ich ein Bild, wo ich wirklich, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich mir gesagt. Das ist Kunst. Das ist ein einziges Moment ja, äh, Aber seitdem, seitdem mache ich weiter. Aber um was älter ich bin, um, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich bin manchmal sehr berührt, also gerührt, wenn irgendjemand mir ein Kompliment macht, wie du es mir gemacht hast. Äh, das hat mich halt wirklich riesig gefreut. <lacht> aber äh, ja, ich, ich bleibe einfach dran. Das da gibt es ein einfach. wunderbares, was ich immer sage, in der Poesie gilt aber auch für alle Künstler. Ich weiß nicht, was Poesie ist, aber ich erkenne sie, wenn ich sie höre. Genau, da ist, ist es. Danke. Bitte. Ja, am, am Schluss ist weil die Kunst für sich macht, oder? Jetzt ich mache es 20 wieder, 20 ich mache. Ja, aber wir, Moment, bevor das hier alles abgeknipst wird, habe ich noch einige Sachen. Also es gibt ja dieses... Zum Beispiel hat der Andreas jetzt diese Agenda gemacht. Da kann man jetzt gemeinsam dran weiterarbeiten, aber ich glaube nicht, dass Andreas das gemacht hat und gesagt hat, dieses Agenda machen ist jetzt Kunst. Oder? Nein, solange wir das heißt nicht dahin kommen, dass wir sagen, also das wäre auch treuieren. Das äh, würde ich nicht machen. Also ich würde das für meine Timeline habe ich das ja. Äh, äh, schon eingestellt als Automatismus, dass alle Naselang mal kommt, also, dass ich die äh, Timeline äh, zur Kunst erkläre und dass das als abgeschmackte Aktion natürlich nur dazu führt, dass ich so weitermache wie bisher und so. Also, das ist, äh, äh, ja, aber nicht äh, in so einem Zusammenhang. Da müssten wir alle irgendwie mal plötzlich haben wir so entwickelt es sich dahin und so nicht. Dann würde ich sagen, ja, okay, das ist dann jetzt alles wird mit eingeholt, aber das, äh, würde ich erst dann machen, wenn sowas passiert, nicht? also wenn man das erkennt. Nicht? Also so würde ich das, also tatsächlich würde ich nicht sagen, das ist jetzt äh, Kunst oder so. Aber die, Aber die das Idee ist auch, so. dass jeder von uns da immer reinschreiben kann. Ne? Also im Moment ja. ist es eine offene Seite, genau. alles, alles, alles ist willkommen. Genau. Jeder also darf. es ist so, dass es, ich habe schon oben drauf, oben habe ich ja hingeschrieben, also ich mache jetzt mal kurz mein, äh, meine Kamera wieder an und dann äh, mache ich auf Bildschirm teilen. So, und teilen beginnen. So, also hier oben habe ich also ja Agenda-Macher. Das Dokument soll von allen geteilt, kommentiert, ergänzt, weitergeführt und genutzt werden. Gut wäre es, das Ziel, eine Agenda zu befördern, dass das Ziel, eine Agenda zu befördern, beibehalten wird. Dies soll kein Chat sein. Ne? Knapp und knackig, im Fluss des Live-Gesprächs sollte man schnell darauf zugreifen können. Nicht? So. Und das heißt auch, das muss nicht alles immer gemacht werden. Man kann auch meinetwegen anhaken, das haben wir äh, jetzt dran gehabt und das haben wir leider nicht oder für was, was man also nicht, nicht was nicht vorgekommen ist, kann man ja irgendwie markieren, äh, dass das vielleicht irgendwann mal Vorrang hat. Aber ansonsten äh, möchte ich, dass das also äh, ein Werkzeug ist für das äh, äh, Live-Gespräch, nicht so. Und äh, während also der, der Chat auf der, äh, Skype-Seite, den finde ich ganz toll, dass der einfach so läuft und läuft und äh, ich gehe dann durch und gucke dann, oder wer auch immer, wenn er meint, da wäre was aufgetaucht, was man hier auf die Liste drauf tun kann, äh, bitte gerne, nicht? Und ich finde so also Teilgeber, dass man da so nach und nach die Liste ergänzt, nicht? Also wenn jemand äh, sich, sich tatsächlich meldet, nicht? Dann äh, kann man das, äh, ähm, kann, kann das unter Teilnehmern, Teilgebern mit äh, auftauchen, nicht? So. Und dann kommt eben ein, ein Datum will ich immer dran setzen und so weiter. Nicht? Also dafür, dafür ist das da. Also bitte bedient euch dieses, äh, dieser, dieses Werkzeuges so, wie ihr das braucht. Nicht? Das entwickelt sich dann. Ganz einfach. Ähm, ich habe ganz kurz, ganz kurz eine Frage. Es war... Es war okay. 14 Teilnehmer, warum sind äh, immer nur wir, äh, äh, also Andreas, äh, dann Godo, Birgit, äh, Platschenka äh, und ich? Aber Und dann noch äh, dieser, äh, äh, nach, auch dieser... Äh, Arik. Äh, genau. Und mehr sind nicht dabei. Hören ja, aber die du anderen? kannst ja, wie so, das ist ja, hallo, bitte, kreativ... Das ist freiwillig. Also ich habe eben die vorgelesen, die haben sich gemeldet, was mit denen ist. Die werden angerufen, die nehmen wahrscheinlich dann den Anruf nicht an. Das ist vollkommen legitim. Ah, ja, das ja, das ist, vollkommen ist mir freiwillig. Schon da. Das ist vollkommen ja, freiwillig. Und vielleicht schauen sie zu, das weiß ich nicht. Und vielleicht schauen sie es sich hinterher an. Also ähm, mir geht es gar nicht darum, dass wir haben eine gewisse Qualität jetzt auch schon. Wir haben uns schon vorgestellt und sind schon ein bisschen weiter. Und wir nehmen jeden gerne. Willkommen auf dazu, aber es besteht ähm, keine Verpflichtung. Es kann jeder seinen Freunden sagen, dass sie auch ähm, jeden zweiten Dienstagabend von 19 bis 20 Uhr dazukommen können. Also hier gibt es keine Beschränkungen, aber damit auch keine Verpflichtung, äh, wenn man sich mal, wenn man Interesse bekundet hat, dass man unbedingt dabei sein muss. Ja, das war, ich war, war nur die Frage, ob, ähm, ja, werden die dann, geht es überhaupt technisch, dass wenn jetzt mehr sind, wenn jetzt alle 14? Das werden wir dann sehen, das werden wir dann sehen. Ich bin da nicht so prospektiv, also ich scha schaue da nicht so weit in die Zukunft, das sehen wir ad hoc. Also so wie, ich habe heute zum Beispiel gedacht, ich habe jetzt hier das Zimmer aufgeräumt, den Teppich dahin gelegt und so, ne? dann habe ich schon gedacht, oh, ich sitze hier gleich mit meinen drei Bildschirmen ganz allein und die Leute, die Welt lachen sich tot. Guck mal, Birgit Matter wollte einen Kunstdog machen, sitzt allein mit drei Bildschirmen da und, macht. und ich hätte ich auch nicht jeder. Ich, hätte, ich hätte eine Stunde vor meinen drei Bildschirmen und ich hätte wahrscheinlich nichts gesagt sondern nur geschrieben und das ist mir auch vollkommen egal ich ziehe das durch bis zum 31.03.2020 okay gut alles klar das ist das ist so ähm, dazu kommt dazu dass ich mir in der letzten Woche äh, man muss ja sagen, dass von diesen Langaufzeichnungen, die wir machen, hat sich der Michael Wald, genannt auch Filterraum, ähm, hat er sich zweimal jetzt wirklich die Mühe gemacht, hat sich diese Langversionen angeguckt ja. und hat daraus kurze Cuts gemacht, Cut 1 und Cut 2. Michael, ich liebe dich, also super. wenn du zuhörst. Also. Ja, das, das, hat wirklich, das hat er wirklich so super gemacht. Und natürlich, er, er kennt sich damit super aus. Und ich war hocherfreut. und dann kam natürlich gleich, Birgit, wo ist dein YouTube-Channel, wo das draufgestellt werden kann? Ich hatte keinen. Ich habe jetzt einen eingerichtet und ähm, würde mich echt ähm, sehr freuen. Also ich hab, kann jetzt den ähm, Video-Creator bedienen auf dem YouTube-Channel, wenn ihr ähm, wenigstens einmal kurz das anklickt oder das abonniert, ähm, sodass dieser Channel dann auch aktiv wird und die Leute das dann auch so mitbekommen. Weil dann... Ähm, verbreitet sich ja auch unsere Kunst und wenn dann sich viele melden, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht irgendwie das Setting ändern. Aber ich habe da keine mhm. Befürchtungen. Mhm. Und äh, werden da die kurz und die langen Versionen hingetan? Ja, oder ja, ja. ja. Alles? Ich habe mhm. sogar, hab sogar in die langen Version die Kurzversion immer mit so einer sogenannten Infokarte eingebaut. Das ist cool. Wenn man sich das jetzt anguckt, poppt das so ab. Dieser Videocut, da kann man dann abgekürzt gleich drauf gehen. Das ist wirklich cool ja fand ich so ja. ja und wir kriegen dann den, den Link jetzt oder für dein äh, YouTube Channel äh, den habe ich schon in den Chat gestellt ich kann ihn dann noch mal gerne reinstellen ah doch, doch nee dann war ich ja schon drauf dann und, war ich und schon äh, Birgit oben in der äh, Agenda Macher Seite nicht ja. steht Video und da sollte eine Liste aller Links da mit reinkommen und ich möchte dann gucken, ob ich es schaffe, diese Videos durchzusehen und auch nochmal mal durchzuharken, ob, was da für Themen äh, auftauchen. Nicht? Also yeah. zum Beispiel äh, von äh, Kreativbabs, die äh, sagt irgendwo, dass also diese, äh, dieses Malen oder diese ihre, ihre Kunsttätigkeit sie äh, im Grunde äh, äh, in, in Bezug auf ihre Krankheit rettet oder in und und oder, oder äh, einen, oder einen, einen, äh, ich weiß nicht ob du davon Heilung gesprochen hast oder so und nein. da wüsste ich hm? nicht Heilung, Heilung nicht wahrscheinlich. was Heilung nicht nein nein Heilung nicht äh, das hat da, damit nichts zu tun aber ähm, nein ich habe einfach etwas für ich habe was für mich gefunden was mich ausfüllt und was mich glücklich macht und wenn ich wenn ich ein, ein, ein Bild gemalt habe und äh, ja, und ich sehe dann das Ergebnis und bin zufrieden damit. Das macht mich glücklich. Mhm. Und äh, das, das, das bringt mir halt ungemein viel. Und das, mhm. das brauche ich jetzt einfach. Ich kann nicht mehr ohne. Ja. Und da würde ich ja. gerne, äh, hätte ich dann eben gerne noch mal weiter nachgefragt, weil ich das ein ganz, ganz spannendes äh, Thema finde. Nicht? Äh, die, die Rückwirkung der eigenen äh, Arbeit auf einen selber nicht? und äh, äh, eben auch was, was für eine Befriedigung ist das und wieso trägt ein das, wieso trägt es ein, auch wenn niemand das sehen will, meinetwegen, oder wieso trägt es ein. Ein, auch wenn es offensichtlich im Widerspruch zwischen all, zu allen anderen gerät und so etwas. Nicht? Also, das finde ich äh, ein spannendes Thema. Und ich werde das auch in den Chat mit reinschreiben. Aber das war zum Beispiel aus dem Video, war mir das hängen geblieben, das war im Chat selber nicht aufgetaucht. Nicht? Und solche, solche Momente finde ich auch wichtig. Nicht? So. Andreas, ganz kurz und zwar, was vielleicht auch wichtig ist, am Anfang, komischerweise, ganz am Anfang, ähm, nachdem ja äh, es war ja ein Einbruch, nachdem die Diagnose kam, äh, ist ja irgendwo eine, äh, ist das Kartenhaus zusammengestürzt. Und mhm. Am Anfang der Malerei, da war ich sehr unsicher. Da war ich auch äh, äh, irgendwo, habe immer gezweifelt und äh, da war es mir auch wichtig, dass jemand äh, äh, mich vielleicht bestätigt und sagt, du, das ist gut und so. Äh, und das ist heute nicht mehr. Also... Mhm jetzt äh, das ist jetzt äh, 2005 äh, 2004 habe ich die Diagnose gekriegt 2005 ging das los mit der Malerei und äh, wie gesagt das war die ersten Jahre und und heute ist es völlig anders also heute ist es mir äh, eigentlich ist es ist mir egal wie die Bewertung ist für mich ist jetzt einfach wichtig dass ich zufrieden bin mit dem was ich mache und mhm. dass äh, dass ich dass ich für mich selber irgendwo sagen kann dass das ist okay das ist gut und das gefällt mir. Ja. Also ich mache mich ja. nicht mehr so abhängig von von äh, von äh, ich mache mich nicht mehr abhängig von Meinungen oder von Bewertungen anderer, was von mhm. außen mhm. Genau. Und das, das, heißt, das äh ja. Ganz ich zeige es auf, äh, auf Dings, ich freue mich natürlich, wie Platschenka auch gesagt hat, äh, sie freut sich natürlich, wenn, wenn sie ein tolles Feedback kriegt oder so. Äh, natürlich, wen, das, ich würde lügen, wenn, wenn ich mich nicht freuen würde, das wäre ja Quatsch, aber ich mache mich nicht mehr davon abhängig. Am meisten freut er Kritik, das muss aber man dazu so am, am besten ist, wenn man verliert. Und da kommt genau. auch der Sport mit rein. Ich spiele nur Schach mit Leuten, die mich immer kaputt machen. Deswegen kann ich inzwischen <lacht> auch ein bisschen... Mehr. Du weißt nicht, was du da sagst. Ich habe hab im Schach grundsätzlich immer nur verloren. Ich habe mir immer die Leute rausgesucht, die viel besser sind wie ich. Und dann habe ich fanatisch und mit sehr viel Zeit und Input grundsätzlich verloren. Ein-, zweimal habe ich es geschafft, ihn hinzubekommen. Und das habe ich hinbekommen nicht, weil ich ihn abgeguckt habe, sondern weil ich was gemacht habe, das er noch nicht kannte, was sehr schwierig ist. ne? Und da habe ich gelernt und das sind so kurze Schätze, die ich jetzt habe in meiner Zauberbüchse und jederzeit ja. rausnehmen kann. Ja, ja. Also und selbst im Tischtennis will ich jemanden, der so ein bisschen besser ist wie ich. Da brauchst du nämlich nicht jemanden, der einfach tausendmal besser ist, dann kommt kein Spiel zustande. Da geht es ja um Dynamik. Im Tennis so. habe ich gelernt, dass Zählen mich total fertig macht, dass ich immer am besten Zählen. spiele, wenn das Zählen oh. weggelassen wird. Ich habe zwei Partner, einer braucht das Zählen für sich. das oh, Es ist, ist so einer, der braucht <lacht> das, dann spielt der Scheiße. Dann sage ich: Okay, du zählst, ich nicht irgendwie so nach dem Motto. Aber der andere, nehme dem spielen wir einfach. Aber mhm. der will dann halt auch, ne? Das heißt, gib mir, gib mir Schmetter, Schmetter. Das ist so ein richtig mhm. Ja. Okay, Gut. wir sind äh, drüber und äh, ich bin eigentlich bin ich so, dass ich äh, auch, eigentlich auch eineinhalb Stunden könnte. Äh, aber ja, ich mehr ich, wiederum auch nicht. So ist so. Ja, ähm, letztes Mal habt ihr, noch, äh, habt ihr ja noch an den offiziellen Chat, sage ich das jetzt mal so noch einen dran gehängt, das habe ich gehört. Äh, mir auch angehört. Da war das ja schon so mit anderthalb Stunden wäre irgendwie besser, dann wird man nicht so unter Druck geraten, unter Zeitdruck geraten. Ähm, ich noch, wollte noch sagen, ich habe so ein bisschen nur zur Vorbereitung, ich habe äh, den Günther noch mal angefragt, ob er irgendwie über Geld sprechen möchte. Das hat er grundsätzlich bejaht. Und habe äh, Erik Hoffmann gefragt, angefragt, Er hat er noch keine Antwort gesandt ob er sich vorstellen könnte, mal einen Kunsttalk über Malerei zu machen, über seine Art der Malerei und auch die Technik. Und da würde ich mich extrem freuen, da Nachricht ähm, zu erhalten und bald irgendwie was dazu sagen zu können. Hm, Im Moment habe ich eher so also ein bisschen das Gefühl noch, äh, bin da nicht so locker hier in diesem Talk, weil ich so ein bisschen dieses organisatorische Moment irgendwie, aber dazu neige ich auch immer mit ins Auge nehme, was ist das, ein Stein? Aha, oh. die rechte, ne? Ja, ja. <lacht> darf ich den durch die Luft schnipsen eigentlich? Nein. Nein? <lacht> hier, hier, Ari, Ari quatsche ich heute Abend wieder bis 22 Uhr. Er kann nämlich bis 22 Uhr. Und darf ich den durch die Luft schnipsen? Also egal, was es bei dir trifft, also mich trifft es okay. nicht. Aber nicht mein Bildschirm treffen, ich möchte da keine Macke haben. <lacht> Kinders, ich verabschiede mich, ich muss weiter, okay? Nein, okay. ich bin schon ein Kind. Ein ich bin mein kind. Bis zum nächsten Mal, okay. ciao. ciao. Das sind die schönsten Momente. Uhuhu, oh. Wo die Hunde sich ins Bild drängen. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja. Sie, dass ich gerade eben auch irgendwie mich frage, ob ich aufhöre und dann darf sie vielleicht irgendwie rausgehen und auf Abenteuerjagd. Ja, wir haben heute bis 8 Uhr gesagt und dann äh, ist 8 Uhr auf jeden Fall die Grenze. Also ich würde sagen, wenn, dann würde man äh, verabreden äh, und, äh, und dann würde man sagen, also es gibt einen informellen Teil, so wie man nachher in die Pinte zieht und äh, eintrinkt oder so, kann man dann also noch ein bisschen weiter quatschen für die, die Lust haben. Aber es wird dann nicht mehr aufgezeichnet oder so. Aber Ja, dann oder? stelle ich die Aufzeichnung jetzt ab. Dann genau. das so. Aber dann klingt es so wie... Ähm, Cut. Cut. So klingt es dann. Ja, das war's dann. Ne? Um, tschüssi. Tschüss. Ja, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.